Herzlich willkommen zum Smarter Entwickeln Podcast. Heute mit der Frage, was Wilfredo Federico Damaso Pareto uns über Produktdesign beibringen kann. Ich wurde jetzt schon mehrfach gefragt, ob es nicht schon eine Community gäbe zum Podcast. Ähm, gibt es ja? Und ob es nicht mal ein Hörertreffen geben könnte? Können wir. Und zwar würde ich dazu gerne einen Medium und Rückkanal nutzen, das jeder hat. Die E-Mail... Im Podcast kann keiner antworten von Ihnen, ein Forum ist mir gerade zu viel Overhead, also würde ich den E-Mail-Verteiler nutzen, um mal die Modalitäten für ein Hörertreffen für Interessierte zu klären. Dazu würde ich Sie bitten, sich in den E-Mail-Verteiler einzutragen. Der Link ist in der Episodenbeschreibung und steht auf smarterentwickeln.de. Weil nicht alle die Episode sofort am Tag der Veröffentlichung hören, mache ich die erste Fragerunde dann in drei Tagen, am Freitag. Also, jetzt gleich einfach in die Episodenbeschreibung anschauen, den Link klicken und eintragen und bis bald im E-Mail-Verteiler. Und nun zu Pareto. Wilfredo Federico Damaso Pareto hat von 1848 bis 1923 gelebt und ist heute für das 80-20-Prinzip in Erinnerung. Er hat damals die Einkommensverteilung untersucht und festgestellt, dass wenige viel hatten und viele wenig. Er hat das damals am Zahlenverhältnis 20% der Leute haben 80% der Einkommen festgemacht. Und jetzt hat der Mann noch ein paar andere spannende Dinge getan. So war er einer der Ersten, der die Ökonomie als Rechenexempel und nicht philosophische Argumentation begriffen hat. Ein Trend, der sich mit allen Vor- und Nachteilen in die Gegenwart fortgesetzt hat. Aber wir kennen ihn heute für das Pareto-Prinzip. Das Prinzip, dass wenige viel haben und viele wenig. Warum ist er gerade hierfür im Gedächtnis geblieben? Es kann daran liegen, dass 80-20 so schön griffig ist. Aber sicher liegt es auch daran, dass die zugrunde liegende Verteilung sehr häufig zu beobachten ist und daher für das Verständnis der Welt essentiell ist. Power-Law-Distribution oder Potenzgesetz. Die Verteilung ist im Deutschen auch gleich nach Pareto benannt. Die Pareto-Verteilung. Die Pareto-Verteilung taucht mit unterschiedlichen Exponenten an sehr vielen Stellen auf. Von der Verteilung der Größe der Mondkrater, wenige große und viele kleine, hin zur Wortdichteverteilung Verteilung in allen Sprachen und so weiter. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass wir sie in der Produktentwicklung auch wiederfinden. Nicht jedes Feature ist gleich viel wert. Auch wenn wir den Nutzen eines Features gewichten mit dem Aufwand, den wir im Projekt dafür treiben müssen, dann sehen wir eine starke Ungleichverteilung. Wenige Features tragen viel zum Nutzen des Produktes bei und damit zum Wert der Produktentwicklung. Und viele Features tragen nur wenig bei. Wenn Sie jetzt die Gedanken etwas schweifen lassen und mal an Lastenhefte, Projektmeetings, Projektaufträge und Abwägungen, die Sie den Projekten machen, denken, dann fällt auf, dass wir sehr wenig über die Ungleichverteilung der Wertschöpfung reden, weniger als gesund wäre. Schauen Sie sich Ihre To-do-Liste an. Ist dort eine Unterscheidung nach Wichtigkeit oder Impact gemacht oder, Steht da Milch kaufen neben Gespräch über Gehaltserhöhung vorbereiten? Mal ehrlich, wie viele Größenordnungen Abstand sind dazwischen? Drei, also Faktor 1000 oder gar vier Größenordnungen, Faktor 10.000? Schauen Sie sich mal Ihr Lastenheft an. Gehen Sie mal die Liste der Anforderungen durch, die Ihr Produkt erfüllen soll. Steht das daneben, wie wichtig welche Zeile ist? Wenn Sie sich mal in Ihre Kunden hineinversetzen, einen Kunden... Denn diesem einen Kunden alle Zeile, Zeilen auf dem Lastenheft gleich wichtig? Wenn Sie das gewichten mit dem Aufwand, den Sie treiben müssten, diese Ziele zu erreichen, sind dann immer noch alle gleich wichtig? Seien wir mal großzügig und gehen nicht von drei oder vier Größenordnung aus, sondern nur von zweien. Das hieße, dass es Zeilen im Lastenheft gibt, die dem Endkunden hundertmal so wichtig sind wie andere. Kann das bei Ihnen auch sein? Ich bin da sicher und ich glaube auch eher an drei Größenordnungen, aber die Art und Weise, wie wir die Informationen aufbereiten und einfach als flache Liste darstellen, erzieht uns diese Unterschiede nicht zu sehen. Darüber wollte ich mit Ihnen heute mal reden. Ein kleiner Teil der Arbeit in einem Projekt macht einen großen Teil des Nutzens aus. Nur uns fällt es schwer herauszufinden, welcher Teil das ist. Dem Konstrukteur sagen wir es nicht. Also füllt er das Vakuum mit seinem eigenen Wertesystem und will ein guter Konstrukteur sein. So ein abstraktes Gut, ne? Zeichnungen fehlerfrei, richtige Radien benutzt und bei den Gussschrägen auch nicht geschludert. Sein Teamleiter weiß es nicht besser. Der liest zwar das Lastenheft, aber da steht es nicht drin. Schade, ich hielt es für eine wichtige Information, wo besondere Sorgfalt notwendig ist und wo etwas zügiger gearbeitet werden kann. Nicht schlecht, aber auch eben nicht mit Perfektion. Es kommt dem Kunden nicht so drauf an. Ist jetzt das Produktmanagement schuld? Da kommt doch das Lastenheft her. Die haben das geschrieben und sind doch die Brücke in den Markt rein. Wer, wenn nicht die, müssten das wissen? Was eigentlich? Na, was die Kunden wollen oder was der Kunde will. Das ist nämlich ein Unterschied. Wenn wir alle glücklich machen wollen, dann kommt so ein Brei heraus. Hoher Durchsatz ist wichtig und geringe Personalkosten, darf kaum Strom verbrauchen und der Ausschuss ist minimal. Das hat ungefähr die Signalqualität von einem Brainstorming. Liegt aber eher daran, dass hier mehrere Interessen unter einen Hut gepresst werden und der dabei etwas gedehnt wird. Wenn Sie hingegen eine enge Nische bedienen von Kunden, die das gleiche Problem mit sehr vergleichbaren Randbedingungen haben, dann können Sie sehr wohl eine Abwägung machen, welche Produktfeatures für Ihren Endkunden wichtig sind. Und dann kann das Produktmanagement diese Prioritäten auch artikulieren. Dann kann die Information ins Lastenheft und die Mitarbeiter können diese Informationen in die Entscheidungen einfließen lassen, die sie Tag ein, Tag aus alleine fällen. Sie brauchen also klar adressierbare Nischen, um diese Fragen zu beantworten. Jetzt hinterfragen wir das Projekt nochmal. Brauchen wir wirklich dieses Feature oder nicht? Wie sieht die Wirtschaftlichkeit für dieses Feature aus? Nicht nur für das ganze Produkt, sondern für einzelne Feature. Machen wir doch einmal einen Ausflug in die Softwareindustrie. Wie werden dort Features priorisiert? Ich darf mich nochmal an Microsoft Word abarbeiten. Word ist eine Software, die allem widerspricht, was ich bisher erzählt habe. Eine Unmenge Features, ein riesiger adressierter Markt und viele Kunden, die auch nächstes Mal wieder Word kaufen würden. Aber wie hat das angefangen? Die Zahl der Features war mal viel kleiner. Die Dinge, die man mit Word und seinen Vorläufern tun konnte, waren nicht weit entfernt von der Fähigkeit einer mechanischen Schreibmaschine. Die heutige Komplexität ist also gewachsen und über viele Jahre aufgebläht worden. Und dennoch gibt es nischen textverarbeitungen die für bestimmte Zielgruppe das, klar, bessere Produkt sind. Für Autoren zum Beispiel. Und wenn man heutzutage mit einer Textverarbeitung anfangen möchte und ein Geschäft aufziehen wollte, dann müsste man sich auf genauso eine Nische konzentrieren, weil keiner die Investitionsmittel hat, um direkt in allen Märkten mit Microsoft Word zu konkurrieren. Zu riesig ist der Umfang, den man erstmal erschaffen müsste und ernsthaft als Ersatz für Word in der Breite akzeptiert zu werden. Die Nische ist der natürliche Freund des Angreifers. Das gilt auch für den Maschinenbau. Wenn Sie in einem Segment die Marktführerschaft anstreben, dann bietet es sich an, dieses in einem kleinen Segment in einer Nische zu tun. Eine Nische, die klein genug ist, dass sie es sich leisten können, dort Marktführer zu werden. Aber einen Riesenunterschied gibt es schon. Für Microsoft kostet ein Feature mehr oder weniger, an einen Kunden auszuliefern, gerundet 0 Cent. Wenn jemand Word kauft, dann kann es gleich alle Features haben, das, das Ausliefern kostet nichts. Vielleicht noch etwas Marktsegmentierung, um die Einnahmenseite zu optimieren, aber die Kosten für das Verteilen von Software sind klar 0. Das gilt für Sie nicht. Jedes Feature an Ihrem Produkt, und wir reden hier von Investitionsgütern im Maschinenbau, kostet Sie Geld in der Herstellung. Es ist eben nicht umsonst einem Kunden, der nur Eier haben will, die eierlegende Wollmilchsau hinzustellen. Nicht nur ist der Kunde dafür nicht bereit zu zahlen, sondern Sie haben auch noch die Produktkosten. Das ist der fundamentale Unterschied. Die ganze Fähigkeiten Ihres Produkts erkaufen Sie sich bei der Herstellung und bei der Entwicklung. Es kostet Sie einfach Geld. Und so wie jeder Nutzer von Word nur einen Bruchteil der Features nutzt, so werden auch Ihre Kunden nur einen Teil der Fähigkeiten ihres Produkts einsetzen und für alle zahlen müssen, denn sie haben ja auch die Herstellkosten. Zu mächtige Produkte verschlechtern so schnell mal die Wirtschaftlichkeit für den Kunden, wenn er eigentlich weniger gebraucht hätte. Wenn Sie ein Feature mehr in Ihr Projekt unterbringen wollen, dann schauen Sie sich an, wie viel Entwicklungsaufwand das ist und welche Kundengruppen Sie sich damit noch erschließen. So etwa... Wir brauchen 50.000 Euro, mehr Entwicklungsbudget und dafür vergrößert sich der jährliche Markt um 250.000. Machen? Nicht machen? Na, das hängt von ihren Margen und ihrem Ziel-ROI ab, konventionellerweise. Microsoft darf so denken. Wenn die 5% mehr Markt erreichen durch ein Feature, dann haben die trotzdem nicht mehr Kosten für die anderen 95% der Kunden. Im Maschinenbau ist das nicht so klar. Entweder sie machen das Feature echt optional und können alles weglassen, was die Kosten treibt... Wenn das Feature vom Kunden nicht bestellt wird, dann ist immer noch Ihr Baukasten komplexer geworden. Oder Sie haben tatsächlich auch für die anderen 95% der Kunden mehr Kosten und schmälern entweder Ihre Marge oder, wenn Sie die Kosten durchreichen, schmälern Sie Ihre Konkurrenzfähigkeit. Komplexität kostet Sie ganz direkt Geld. Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Wenn der Markt Eier, Wolle, Milch und Steaks will, dann schauen Sie mal nach, ob Sie nicht Hühner, Schafe, Kühe und Schweine entwickeln wollen, vor allem, wenn es nicht die gleichen Kunden sind, die die vier Dinge benötigen, sondern jeweils getrennte Kundengruppen sind. Nur, womit fangen wir an? Was ist das Projekt, das am vielversprechendsten ist? Wenn Sie Lust haben, dann hören Sie doch mal in die Folge Priorisieren mit COD3 rein, darauf baue ich hier auf. Wenn Sie priorisieren, müssen Sie entscheiden, wie Sie Ihre knappen Ressourcen optimal einbringen. Der Controller denkt sofort ans Geld und Darauf bauen auch die ganzen Wirtschaftlichkeitsrechnungen auf. Wenn ich x von meinem knappen Geld einsetze, wie viel bekomme ich dann raus? Diese Frage wird durch den ROI beantwortet. Die eigentliche knappe Ressource ist aber Ihre Entwicklungsmannschaft. Wenn die Produktidee gut ist, dann können Sie sich Geld leihen, Kapital erhöhen, Gewinnere investieren, auch mal doppelt so viel investieren wie letztes Jahr. Geld atmet hier viel mehr. Sie haben aber eine Entwicklungsmannschaft, und auch wenn wir das gerne hätten, können Sie nicht einfach durch Fingerschnipp doppelt so viel entwickeln wie letztes Jahr. Sie haben Anlaufprobleme mit neuen Mitarbeitern, mehr Kosten durch Dienstleister, nicht genug Prüfstände und so weiter. Das heißt, wenn Sie heute entscheiden, was Sie machen sollten, ist die Zeit, die Ihre Entwickler zur Verfügung haben, die knappe Ressource. Also der Teiler und der Gewinn, den Sie mit dem Projekt erwirtschaften wollen, ist der Nenner. In der eben zitierten Podcast-Folge führe ich aus, warum der Cost of Delay die richtige Kennzahl für den Nutzen ist. Cost of Delay sind die Opportunitätskosten, also der nicht realisierte Gewinn, wenn Sie das Projekt verschieben. Zusammen ist das Cost of Delay divided by Duration oder COD3. Duration hier die Zeit Ihrer Entwickler, die mit der Entwicklung verbracht werden. Jetzt können Sie die Projekte vergleichen und Sie werden feststellen, dass die Projekte unterschiedlich guten Nutzen aus den Entwicklern ziehen. Ein Projekt belegt Ihre Entwicklung drei Monate und bringt Ihnen X Gewinn in den nächsten Jahren. Das zweite Projekt dauert drei Jahre und bringt Ihnen 8X. Was machen Sie? Na ist doch klar, oder? Sie nehmen das kurze das Projekt, das in drei Monaten zwar nicht so viel bringt wie das große, aber pro Zeiteinheit dafür mehr. Und danach machen Sie entweder das lange Projekt oder Sie finden wieder etwas Besseres. Nicht schlecht, aber es geht noch besser. Drei Jahre klingt lange. Kann man das Projekt unterteilen? Können Sie das Projekt unterteilen in eine Reihe von unabhängigen oder aufeinander aufbauenden Mini-Projekten? Was passiert dann? Werden die Projekte alle den gleichen Nutzen pro Zeiteinheit geben oder wird es auch hier wieder eine Binnendifferenzierung geben? Wird es einzelne Arbeitspakete geben, die besser sind, wirtschaftlich besser als andere? Wenn Sie so durch die Arbeitspakete gehen, gibt es da welche, die besser dastehen als das kurze erste Projekt? Also macht es Sinn, doch am großen Projekt zu arbeiten. Also nicht an allen Aufgaben, aber an denen, die aus ihrer Entwicklungszeit mehr rausholen als die anderen Projekte. Die Pareto-Verteilung, also das mathematische Modell, hat eine Eigenschaft, die spannend ist. Sie ist skaleninvariant. Das Modell gilt auf unterschiedlichen Skalen gleichermaßen. Konkret, Sie können Projekte gegeneinander priorisieren. Und ein paar wenige Projekte oder Projektideen sind viel wert und viele Projekte sind wenig wert. Innerhalb eines Projektes gilt das genauso. Ein paar wenige Teilprojekte tragen den Großteil zur Wirtschaftlichkeit des Projekts bei. Viele Teilprojekte tragen wenig bei. Und hier ist noch ein dreckiges Geheimnis. Projekte als Ganzes müssen sich normalerweise einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterwerfen. Da bleiben uns die Projekte mit negativer Wirtschaftlichkeit schon in der Planungsphase in, naja, zumindest gesunden Organisationen erspart. Das ist anders für Teilprojekte, da die wenigsten ihre Projekte auch im Inneren einer Priorisierung und Bewertung unterziehen und dadurch sind in den Projekten häufig Teilprojekte und Features zu finden, die eine negative Wirtschaftlichkeit haben. Also das Projekt stünde sogar besser da, absolut und in Summe besser da, wenn man diese Teile weglassen würde wenn das keine Motivation ist, auch innerhalb der Projekte mal die Teile nach Wirtschaftlichkeit abzuklopfen. Ach, lassen wir das. Und die Skaleninvarianz geht weiter, weil das Pareto-Prinzip auch innerhalb einzelner Arbeitspakete seine Anwendbarkeit behält. Man kann viele Arbeitsschritte unterschiedlich gründlich und unterschiedlich perfekt machen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Effizienz hier gleichverteilt ist und wir kennen das alle, dass am Anfang eines Arbeitspakets sehr schnell Fortschritte gemacht werden können, während später der Nutzen der eingesetzten Zeit fraglicher und fraglicher wird. Auch hier ist es für eine Organisation wichtig, eine Definition of Done, ein gemeinsames Verständnis für das reicht, nächste Aufgabe, zu finden. Damit hier nicht der Perfektionismus mit dem Arsch umschmeißt, was die Hände mühsam an Priorisierung und Effektivität auf der Ebene der Projekte und Teilprojekte aufgebaut haben. Und ja, Pareto gilt auch für Kunden und Kundengruppen, die mal mehr, mal weniger preissensibel sind und bei denen es mehr oder weniger Sinn macht, sie sich als Nische auszusuchen. Davon werden wir später noch reden. Nur, Nischen aussuchen sollten sie sich, weil Produkte, die alles können, teurer sind und entweder ihre Wirtschaftlichkeit, sie haben die Kosten, können die aber nicht weiterreichen, oder die Wirtschaftlichkeit ihrer Kunden, die zahlen für etwas, was sie nicht brauchen, verschlechtert. Die Frage ist, was braucht ihre Nische? Das müssen sie liefern und nicht mehr. Hier steckt für Ihre Kunden und Sie der Wert drin. Alles andere hat bezogen auf diese Nische auch eine schlechte Wirtschaftlichkeit. Der Fokus auf eine Nische beantwortet Ihnen also automatisch die Frage nach dem, was soll ich machen? Sie wissen, welche Features gefragt sind und können diese in Ihrem Produkt unterbringen. Die anderen lassen Sie weg. Und was dann? Dann schauen Sie nochmal aus der Sicht des Kunden drauf und fragen sich, was Ihr Kunde noch braucht. Nicht selten ist es ja so, dass Ihr Kunde von Ihnen nicht alles bekommt, was Sie zur Lösung Ihrer Probleme brauchen. Da müssen dann noch etwas drumherum gebaut werden. Das können Sie doch auch noch liefern. Das mag bisher nicht Ihre Kernkompetenz sein, aber wenn Sie so das Problem des Kunden besser lösen, dann ist das gut investierte Zeit, sich da zumindest einen Partner für zu suchen. Also, nach dem Pareto-Prinzip, weniger machen und nur für Ihre Kunden und Sie wirtschaftliche Dinge tun und die freien Ressourcen stecken in eine wirkliche Problemlösung für den Kunden. Damit... Heben Sie sich in der Nische dann von der Konkurrenz ab. Verteilen Sie das Wissen darüber, auf welche Produkteigenschaften es wirklich ankommt und welche eher orientierenden Charakter haben, auf sinnvolle Weise im Haus. Mein Vorschlag ist es, die geforderten Werte des Lastenheftes zurückzubeziehen auf die Wirtschaftlichkeitsrechnung Ihres Kunden und dadurch, ich nenne sie, Wechselkurse zu bestimmen. Machen Sie kleinere Projekte, die entsprechend schneller sind und einen schnelleren Mittelrückfluss haben und fokussieren Sie sich auf Enge Kundengruppen. Und gehen Sie weg von einer produktzentrierten Sicht, in der Sie sich fragen, was Ihr Produkt noch können muss, um einen größeren Markt zu bedienen, und nehmen Sie die Kundensicht ein. Lassen Sie Ihr Produkt nur das können, was der Kunde braucht, und erweitern Sie gegebenenfalls mit Partnern Ihr Portfolio, sodass Sie dem Kunden eine komplette Problemlösung anbieten können. Ein kleines Wort zum Schluss. Haben Sie sich schon in den E-Mail-Verteiler eingetragen? Mit Impulsen, Terminankündigung und der Chance,